Vielleicht auch nicht. Achso. Ah, vielleicht kann ich mir da später eine Brücke bauen, dass ich da rüberkomme, schneller. Also ich habe das alles erledigt hier. Der Wagenheber ist ein Hinweis, ist gut. Aber ich habe das Gefühl, dass wir diesen Raum hier nicht mehr safe haben jetzt, weil wir die Tür unten offen haben. Okay, muss mich beeilen. Oh ja, oh ja, musst du. Äh, warte mal, ich hab ja... Den lasse ich nicht hier, der kommt weg, das kommt weg. Weiß ich nicht, was ich brauche, kann ich später nehmen. Buch. Das Buch weg und holen diese grüne Pflanze da oben. Ich habe das Gefühl, ich komme also ich bin jetzt auf normal. Ich habe ja anscheinend das letzte auf einfach gespielt, weil das Spiel sehr einfach und einfach als zwei modus drin hatte äh, und deswegen habe ich es auf einfach gespielt. Anscheinend ich dachte, ich spiele es auf normal, aber anscheinend nicht. Ja, ich bin sehr stolz auf mich. Okay. Ah, warte mal. Ich hab ne... Sie haben immer noch versteckte Sachen da drin teilweise. Das ist cool. So. Da unten ist eigentlich okay. Ähm, also, ich habe das Juwel. Das Juwel brauche ich noch nicht. Als für mich, ich hole kurz diese Pflanze, dann bin ich weg. Ja, zieht die mal ein anständiges Shirt an, vielleicht krieg ich den Ah ja, die habe ich wirklich übersehen da. Keine Munde Fucking keine Mund mehr, Alter. Okay, ab sofort wird nicht nur geballert, sondern ausgewichen der Granatwerfer wird benutzt, ne? Ich kann mir Mund herstellen mit diesen Schießpulvern, ne? Jetzt muss ich mir das jetzt schon überlegen, weißt du? Ich bin wahrscheinlich noch nicht mal so weit, dass ich irgendwie reise sein sollte. Säuregranaten oder MP-Munition von zwei Weißen. Wie viel Schießpulver habe ich? Ich probiere das mal. Oh. Zwölf. Nice. Das speichern wir doch mal. Okay, also Konzentration. Wo muss ich jetzt hin? Habe so viele offene Stellen, die ich nicht habe. Auch eine Knopf für da. Da habe ich anscheinend noch irgendwas. Wahrscheinlich die Tür hier. Da komme ich nicht rein. Im Büro habe ich noch was. Hier muss ich diese Kurbel machen. Da ist das Safe. Da ist der Wagenheber. Da ist der PC. Das ist okay. Die explosive Barrikade und das Kombinationsschloss. Das sind meine Aufgaben, die ich jetzt habe. Also in diesem Büro muss noch was sein. Nicht hier? Ah, der ist da. Okay, ja, das ist okay. Irgendwas übersehe ich hier doch noch. Keine Reste im Kopierer. die... Bücherregale, da die Tür, da will ich nicht. Wenn das ist das einzige, ist, was in diesem Büro noch war. Dann wird in diesem Raum vielleicht auch noch eine Pflanze stehen. Alter, ich habe jetzt schon so gehofft, dass ich da noch was finden kann. Dann diese Scheißpflanze, ne? Toll, Moment. wirklich nur rauszufinden wegen der Lautstärke. Ich mach das zum ersten Mal wirklich so jetzt. Aber ich mach das immer wieder mal, das merkt ihr gar nicht so. Ich muss das... Ein bisschen leiser machen noch. Der Zombie ist verdammt laut. Ja, das ist das Problem. Diese Mixerbox ist... So klein Gut, ich kann den mini feed kann ich kleiner machen wird das noch ein bisschen größer So, dann sehe ich das auch ein bisschen besser Alright, also äh, grün sieht man vielleicht nicht so ich habe extra äh, scharfstellungen drin dass das spiel wirklich das licht scharf stellt also das ganze die ganze farbgebung ich weiß ja nicht, wie gut das kommt. Also, ähm... Nächster Raum, nächster Raum, nächster Raum, nächster Raum. Da war ich. Die Feuerleiter bringt mir nichts. Da ist der Heli. Da brauche ich eine Kurbel. Im Wartezimmer ist der Tresor. Ich brauche irgendwas, was ich als Wagenheber nutzen kann. Ich gehe mal in diesen Flur hoch, bei dem es mir sagt, da ist noch was. ich Bretter ja habe ich also die machen halt immer mehr Fenster kaputt so wie es aussieht aber auch ich halt wirklich diesen Schlüssel ich weiß jetzt nicht ob ich den Schlüssel mit ihm kriege oder mit ihr bei Chris gibt es anscheinend den Raum, der in seiner Geschichte wichtig ist, dass wir den da drin finden. Doch, der brennt, der brennt, das ist gut. Ist nachgeladen. Das Besprechungszimmer ist One-Way. Ich glaube, das ist nur ein jump Das Besprechungszimmer ist gecleared. Geben mir so Bullshit. Hat noch eine random Leiche und ein bisschen Moon gehabt. Was eigentlich ganz gut ist. Weil Moon ist wichtig für mich. Aber das war halt alles. Und hier drin sind halt die Schließfächer, die ich nicht aufkriege momentan. Ich weiß, dass da ein Messer ist. Ich weiß, dass hier drüben noch irgendwo ein Item drin liegt. Nicht da. Das wird mir jetzt auch angezeigt. Das ist gut. Aber das bringt mir halt jetzt noch nichts, solange ich diesen einen Knopf nicht habe. Äh, somit ist dieser Stock eigentlich fertig. Hier komme ich nicht rein. Muss ich jetzt ernsthaft zum ersten Mal schon nachschauen. Okay, es sind zwei Stunden, aber trotzdem. Muss mal ganz kurz ein bisschen dumpen. Ich weiß ja nicht, ob ich diesen Darkroom aktuell brauche gleich. Wo? Ich weiß, irgendwo waren noch mehr Ketten. Es gibt sicher irgendwas, was ich hier noch machen kann in diesem Dark Room, aber ich habe momentan keine Filme. Ähm ja, ja, ich habe dich gesehen. Habe ich hier etwas nicht erledigt? Ja, hier unten sind noch zwei Römer, okay. Kann ich die Valve eigentlich wieder anmachen? Nein, kann ich nicht. Okay, okay. Hätte ja sein können. Aber der Flur selber ist gecleared. Okay, das hässliche Vieh liegt da. Und dann habe ich 16. Ich bleibe mal bei der Brandgranate, wenn es. Ich kann ja schnell swappen sonst. ist jetzt markiert mit dem Karo. Oh. Okay, wir haben jetzt die oberen Stockwerke. Das ist eine Tür. Okay. Ah, mit dieser Tür habe ich jetzt alles erkundet in der Bibliothek. Alles klar. Wo führt mich denn... Die Tür hier führt mich sogar in die Bibliothek rein. Okay. Siehst du, deswegen lieber nochmal alles anschauen. Ich will das lieber machen, so als alles. Ähm. Ah, das habe ich gebraucht. Fische, Skorpion. Umfallende war es. Fische, Skorpion, Wassermann. Ist das Wassermann oder ist das andere? Also, dann haben wir das erledigt. Hier ist ein Kampfmesser. Äh, habe ich das Kampfmesser equipped? Ja, habe ich jetzt. Sehr gut. Ich glaube, ich bin noch nicht einmal die Leiter hochgelaufen. Wir nehmen jetzt mal die Leiter, weil wir es können. Ich denke wirklich, ich kann nachher diese Schränke hier verschieben. Sobald ich den Wagenheber habe, dass ich hier einen schnellen Durchweg habe. Wobei das gar nicht nötig ist eigentlich. Außer der bricht jetzt gleich ein. Tut er nicht. Wir brauchen diesen Wagenheber. Alles klar. Und das ist ja noch. Kann ich vielleicht darauf schießen? Wird einen Schuss abgeben, einen einzigen. Ich würde sehr gerne schnell googeln, wie ich dieses C4 loswerde. Ich glaube, das, das mache ich jetzt mal, weil ich habe keine Lust daran, lang zu suchen noch. Tut mir leid. Resident Evil 2. C4. Zünder. Ich wusste, ich brauche einen Zünder. Elektronikgerät. Batterie haben wir. Okay, ich brauche beides. Ich brauche Batterien und ein Elektronikgerät. Dank des runden Griffs und des Bolzenschneiders. Werbung unterm Text, das ist so zu kotzen, ich kann das nicht lesen jetzt. Ähm Im oben links gelegenen Besprechungszimmer. Ja Zugekehrte Tür, Dankeschön. Weiter lese ich gar nicht direkt. Seite zu und Stream wieder auf, dass ich sehe, wie es aussieht. War das wirklich nur, dass ich sehe, wenn es laggt oder so? Das ist einzig Grund. Alright, da müssen wir hin. Wo bin ich jetzt? Äh, ich bin da oben. Ich kann runter in die Bibliothek und von der Bibliothek dann in den Hauptgang raus. Okay, okay. Ja, das sind manchmal. Wir laufen nicht, Idiot. Manchmal, ich sehe solche Sachen halt. Ich vergesse das teilweise. Ja, man, man könnte ja, könnt es lesen. Sie markieren es ja sogar extra, deswegen. Mal gucken, welche Tür muss ich nehmen. Äh, warte mal, wenn ich hier rausgehe. wäre dann hier? Dann wäre ich da oben. Dann komme ich nicht rüber. Ich muss diese Tür da drüben nehmen. Aber ich kann das zweite Emblem mal kurz einsetzen. Nicht hier. Ich glaube halt, wir werden alleine da durchlaufen. Ich glaube nicht, dass der überleben wird. Mit dem auch nicht reden. Ja, jetzt muss ich einmal kurz diesen Loop drum machen. Ich war sogar in diesem Raum, weißt du? Ich habe das war sogar da drin noch mal. Hab's vergessen. Ich finde es halt komisch, dass diese ganzen Türen nicht alle verbarrikadiert wurden, die Fenster. weil ich nicht die Türen. Es sind halt voll viele verbarrikadiert, aber nicht alle. Das finde ich echt komisch. Weil das Material existiert ja, man kann ja Schränke auseinandernehmen von mir aus. Ja, aber das, das existiert halt. Ich weiß nicht. Wir können jetzt dann weg von hier wahrscheinlich, sobald dieser Fahrstuhl offen ist. Aber wir haben noch so viele Räume nicht gesehen. Ich glaube, wir kommen hier nochmal zurück. Wir kommen hier safe noch mal zurück. Und jetzt haben wir den Loop offen. Endlich. Ja, wir kommen hier eh nochmal zurück. Äh, jetzt... Bist du verletzt? Ah, nee. Nee, es hat nur so ausgesehen, dass er jetzt hier den Arm gehalten. Jetzt muss ich kurz ein bisschen dumpen. Weg. Ähm, weg. Halten wir. Machen wir weg. Weg. Mir egal, wie viel da steht. So. Ähm, wie komme ich jetzt da hoch? So, die ganze Dam, ähm, das nervt mich. Am einfachsten über die Bibliothek. Das heißt, in den ersten Stock hoch, rüber, ganz hoch. Und dann die einzige Tür. Also eigentlich die Leiter nehmen wir am besten, dass ich da direkt bin. Das war zu nah. Das war zu nah. Kann man nichts machen. Also kann man schon, aber ich hab's verkackt. So. Das war eines der Zungenviecher, oder? Nein, nein, normaler Zombie. Okay, okay. Ich hatte schon Angst. <lacht> ähm, wo ist dieses dumme Buch? Alter, halt's aufs Maul. So. Frau Bogenschlange. Daneben. Ich wusste doch, dass einer von denen kommt jetzt bin ich in Gefahr. Ja, jetzt bin ich in Gefahr. Okay. Äh, ich dachte, Warnung ist schon tödlich. Aber ja, da, da gab es noch was. Okay. Also, jetzt habe ich das alles... Ja, jetzt wird langsam kritisch. Okay, aber man hat auch rechts äh, an den Ecken jeweils diese roten Ecken jetzt. und das checkt. Sie humpelt jetzt auch mehr. Braucht dringend, Matt. Ich glaube, ich habe am Anfang zu viel zu früh genommen. Weil ich immer dachte, ja, ich habe jetzt Gefahr oder Warnung. Aber dabei gibt es halt noch eine Stufe mehr. Ich habe, glaube ich Warnung und Gefahr verwechselt. Wo war das nochmal? Ja, Warnung ist die zweite Stufe. Gefahr ist dann die tödliche. Das war mein Fehler. Ich habe sehr viele High-Items den Fall gewasted schon am Anfang. Aber es ist okay, das Spiel ist ein Lernprozess, wie immer bei Resident Evil. Äh, uh, ja. Yeah. Okay. Äh, uh, hi. Unter die die Deutsche Synchro Weltkrieg. ist echt gut. Hey Marvin! Aufwachen! Da ist ein Weg raus! Der Marvin ist tot. Marvin, kommen Sie! Holen wir Sie hier raus! Los! Alles okay? Oh, nein! Ich. gehe nur! Rette dich selbst! Kommen Sie! Das ist übel! Sie müssen Bitte, Claire! Wir beide wissen, wie das ausgeht. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse sie nicht einfach hier. Claire, bitte. Geh. Tu es für mich. Okay. Marvin. Danke. Marvin hat jetzt nicht so viel gemacht, aber ist okay. Machen progress. Hab ich das Teil noch? Hätte ich das wieder mitnehmen müssen? Also entweder ich müsste das nochmal mitnehmen oder wir kommen nochmal her und ich mache das später. Aber wie auch immer, ich habe es nicht gemacht. Das gibt's. Aber ich habe extra nochmal mal geschaut. Ich konnte da nicht mehr interagieren mit. Also... Ich glaube wirklich, das ist etwas für später. Hier so, die Stimme von Glados los. Die Hydranten haben auch nie was gebracht, außer dass sie rot leuchten. Mal kurz. Was ist denn hier unten noch? Ja... Alright... Das sieht mir nach einem... Äh, ...Polizeiwappen aus, da, das wir da einfügen müssen, von der Größe her. Aber wir kommen nochmal mal in den Geheimraum hoch. Das heißt, es ist möglich, dass ich da was finde. Nein, hör auf. Das ist Aber wir können doch was finden und hochbringen. Das ist möglich jetzt. Hallo? Nein, na. Alright. Das glaub ich, ich auch nicht. diesen nice. Alter, die sind Ich weiß ja nicht, ob es irgendwas macht, was ich hier mache Aber ich denke schon Ja, ich bin in die Sackgasse gelaufen Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich will eine Death-Szene haben. Ich will eine Todesszene haben, Moment. Aber er sieht schon verbrannt aus. Ich glaube schon, dass der was macht. Das war jetzt ziemlich unspektakulär. Ich dachte, der Mesh mich in den Boden rein. Hm. Okay. Der gigantische Augapfel starrt sie nicht an, weil er sie mag. Wenn sie ihn sehen, wappen sie, wappen sie sich gegen kraftvolle Angriffe, die ihnen bevorstehen. Okay. Oh nein, nicht alles nochmal. Das war ja nicht viel. Ähm, aber ich glaube, die Brandgranaten hier waren richtig. Wobei ich war im Überlegen, ob ich aufs Auge schießen muss. Ich Markiere mir einfach kurz die Punkte hier. Das ist geschlossen. Das ist ein Emblem. Einfach, dass die auf der Karte sichtbar sind. Ach so, jetzt. Ja, einfach, dass ich die sehen kann, weißt du. So. Das könnte halt wirklich das kleine Mädchen sein, das da rennt. Ich frage mich halt wirklich, was ich sonst mache. Aber vielleicht wird das mal deshalb das Safe-Boss nicht...